Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Wir sind gerade mittendrin. Äh, wir rennen jetzt gerade mal kurz. Äh, ich habe die Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr buggt gleich. Weil ich war ein bisschen zu lang in Slow Motion letzte Folge. So, jetzt. Jawohl, das sieht doch schon viel besser aus. Weil das Problem war, der Kampf hier war ja schon fertig und ich war immer noch in Slow-Motion, also das kann ja eigentlich nicht sein. nano Nanobots. Und hier war ich immer noch in Slow-Mo, also Deswegen habe ich dann resettet Ganz einfach, weil das war dann zu viel Weil alle Katzen und so, also die die die, die, die, die die Ja, mach mal schneller und so War in richtiger Zeit Und ich bin einfach so in Slow-Motion Ich komme Und alle Feinde aber auch und von daher ging das Ganze dann einfach... Hätte ich natürlich... Ich kann das zwar natürlich künstlich die Länge ziehen lassen, aber... Lieber nicht. Okay. Kommen die mit? Ne, die verpuffen einfach. Okay. Hendrix? Nö. Nichts mit Hendrix. Hör mir zu! Kurz nachladen lassen. Ach du Scheiße. Was nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Du bist nicht du selbst, Hendrix. Da ist etwas in dir, seit du mit Dias verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren. Zu Taylor. Was? Taylor hat eine Verschwörung entlauft, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow Abkommens reicht und das macht ihn zum Ziel. Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendricks. Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest ihr doch nicht vertrauen. Du denkst nicht mehr klar. Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Dickschädel vor sich? Aha, wieso wurde ich jetzt zum Ziel und er nicht? In Rückenschießen wäre einfacher gewesen. Genau. Ich muss näher ran. Ich mach das, ich mach das. So und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Wir oder der Gegend? Also wir oder Henrichs? Wir oder der Gegend? Wow. Äh, ja, natürlich. Wir oder der Gegner, weil After all bin ich ja der Gegner, aber nicht für mich selbst, sondern für mich bin, sind dann immer sie die Gegner. Macht schon Sinn. Oh, ich wollte den cool aus der Luft töten. Von weg. Nein! Nein, fuck! Frisskacke! Jetzt wäre die vielleicht ganz böse. Es sind so viele Feinde auf engem Raum. Das könnte sogar klappen. Okay, der hat wieder geglitscht. Ähm. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Ich weiß. Das ist voll schwer. Okay, ich nehme die Nanobots, okay? Die trifft mich nicht, so. Okay, bevor ich den Generator mache, muss ich zuerst die Feinde loswerden, das weiß ich jetzt. Oh, in der Luft habe ich den geholt. Nachladen, nachladen, ich warte hier. So, und jetzt überladen. Also, ich habe gehofft, ich kann mir diesen Hendrix trauen, aber mit dieser ganzen Technik weiß man einfach nicht mehr, wer zu wem gehört. Und das ist das Riesenproblem. Wenn das jetzt gar nicht echt ist. Na, ja? Wahrheit hat unzählige Menschen getötet. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen? Volltreffer. Das wäre jetzt halt der richtig harte Plotus gewesen, dass alles virtuell war. Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns, so wie Hall, so wie Diaz. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst... Dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Kane womöglich auf der Stelle abknallen. Hey, hör mir zu. Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich hab nur dich. Außerdem bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Ihr müsst sofort da raus. Das lassen wir uns nicht zweiteln. Ich vertraue keinem. Los, Sorry, ich vertraue keinem. Ähm. Ach du Scheiße. Aber hey, wir konnten uns für den Punch ähm, revanchieren, den er uns gegeben hat in Ägypten. Also, Wir im, am Bahnhof. Ist ja immer noch Ägypten <lacht> Oder war das eine von uns? Nö, kann sein. Gute Idee, Hendrix. Cool. Bewegung! Zum Hangar geht's hier lang! Ich bin dran. Oh oh. Ah. der Chat steht, da so komplett unbeschädigt So, Ja ja, alles gut. Ich chill hier nur. Oh, oh. oh. Du schaffst das. Der Flügel klappt ab müssen von der Breite her. Alles okay. Alter! Jetzt haben wir ein bisschen Action und wir haben tatsächlich einen unserer Freunde oder ehemaligen Freunde umgebracht. Nicht schlecht. Aber damit haben wir noch nicht alles geschafft. Leben noch genug. Ja, okay, von der Spannung her. Es ist halt wirklich... Black Ops 1 und 2 war halt mystisch und böse und dunkel und unerwartet. Und das hier ist halt einfach wirklich wie so ein 0815 Hollywood-Action-Film. Hätte man da jetzt... Win Diesel als Hauptcharakter wäre, das ein Film eine Serie von der Länge her vielleicht, aber wisst ihr, was ich meine? Es geht in die Richtung, wie das, was sie mit Fast and Furious, was ich nicht so gern gucke, eigentlich gemacht haben mit, ja, wir haben hier Autos zu, boah, richtige Actionfilme und Explosionen und alles muss in die Luft fliegen und aus dem Auto wird ein Panzer und haben sie keine anständigen Helm, mein Gott. Äh, aus dem Auto wird ein Panzer und sonstiger Scheiße und ja, okay, die Schuldenrüstung sieht geil aus. Die gefällt mir tatsächlich. So, und jetzt kommen wir Dialog. Kane, wegen dem, was passiert ist. Was du gesagt hast. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe mich geirrt. Einen Moment lang habe ich gezweifelt. Ich... Die Infektion. Das Ding, das in Taylor steckt. In Hendrix, In mir. Wie halten wir es auf? Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können. Wir müssen nur Hendrix auf Kurs halten. Es ist zwar nicht offiziell, aber wir haben uns geeinigt. Er weiß, dass ich jetzt das Sagen habe. Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube... Er wird das richtige tun. So, so glaubst du das, das freut mich. Aber ja, ich glaube auch, wir können Kane vertrauen und somit sollten wir das eigentlich übernehmen. Okay. Kurz gucken, ich glaube meine Waffen. Level 6 sind noch nicht mal Max, okay. Was ist Level Max? Ich würde das gerne wissen. Habe ich... Ich dachte, die hat Level 6 erreicht und mehr nicht. Hui! Ich kann die auch nicht hochdrehen. Na gut. Bleiben wir beim Set. Äh, das heißt... Hier noch kurz auf Raus. Den noch fertig upgraden. So, neues Potenzial ist wahrscheinlich einen Tri fertig machen. Wahrscheinlich gibt es dann noch einen Erfolg, wenn ich alle Tri's habe. Vollenden Sie alle Rituale in Shadows of Evil? Achso, das ist wahrscheinlich Zombie-Modus. Mal gucken. Also, äh, ich guck mal ganz kurz, wie viele Missionen wir noch offen haben. Weil ich habe jetzt drei Tage Zeit, ich habe Sturm frei. Ich kann spielen, so viel ich will. Aber damit ich weiß, wie viel ich noch habe. Okay, zwei Level noch, wahrscheinlich zwei Folgen in dem Fall. Sie können sich vor der Mission... keinen Einfluss aus der Kampagnenübersicht? Doch, natürlich, weil ich hier in die Mission reingehe. Ach, ich könnte sie nebenbei spielen, um zu gucken, was mich erwartet. So, Okay, der Chaos-Tree ist komplett ready. Das ist geil. Aha. Was das links ist, weiß ich nicht. Oder ist das ein Zeichen, dass ich alles abgegradet habe da? Dass der vollkommen ist. Der Control-Core ist sicher auch geil. Kampfkunst ist nicht so meins, aber Control-Core wäre vielleicht auch noch cool, dass ich da ein bisschen mehr Kontrolle über PCs und Gegner habe und so. Aber ich mag raus. Ich, ich bin so ein richtiges Arschloch in Spielen. Auch der Grund, wie soll ich auch mal immer mit Ra Raketenwerfer NRC. Jetzt Alter, wie das aussieht. Den auf auf, den Lotus -Turm. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NRC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unsere Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Alles klar. Töten Sie mich nicht! Nice. Okay. Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da sich das, das NRC Deadnetzer. Wenn das ich... NRC erkennt, ah, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. Genug Zivilisten getötet endlich. Danke, Aber wir können tatsächlich Zivilisten retten hier, und das finde ich wichtig und gut. General Hakim hält eine Rede auf dem Balkon. Die Zivilisten halten tatsächlich gegen. Der muss eine ein der Kairo wartet auf den Tod von General Hakim, um anzugreifen. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab, und der Körper vernichtet sich selbst. Probieren wir es mal. Wieder ein Raben. Nicht, es Viele Raben. Okay, das ist Abfall hier. Das sind echte Raben. Nein. Oh je. Oh! Okay, das, die Revolutionsteile finde ich echt geil hier. Muss ich zugeben. Finde ich gerade cool. Ach, die verrecken einfach. Oder einer verreckt. Wie heftig. Ich will das mal kurz ausprobieren. Sorry. Ach, leck mich. Okay, ich töte einen... Viele Charaktere instant mit dieser Fähigkeit. Das ist richtig brutal. Das ist nicht mal cool. Also, es ist gut, aber uncool. Was mit den anderen habe ich wenigstens will, aber ich musste sie aktiv töten. Das ist so das Prinzip mit, ja man hat eine Drohne, man sieht nicht mehr selber. Es ist wie ein Spiel, wenn man tötet. Ein neuer Krieg ist halt kacke, aber... Also, Krieg ist immer kacke, aber der moderne Krieg ist halt, da haut jemand im Büro und zündet eine Drohne und das ist dann der Krieg. Und hier ist es jetzt halt dasselbe. Ich töte die einfach mit einer Impulswelle und fertig. Kein riesen Radius, okay. Kurz machen. Und eine recht lange Ladezeit tatsächlich, doch. Aber immer noch, ich kann alle 20 Sekunden einfach mal ein paar Gegner töten, mit, indem ich schnell zwei Tasten drücke. Sowas ist echt nicht. Der ist komplett ausgenockt. Das ist schon brutal. Ich frage mich, ob das auch klappt gegen große Gegner, also gegen diese wisst wisst schon, was ich meine. Achso, ich hätte jetzt das Schild umgenockt und wäre rübergelaufen. Aber das geht auch. Achso. Idiot. Zivilisten voraus. Pass auf. Dann gegen die Roboter habe ich dann die andere Fähigkeit, okay. Aber ich bleib dann mal bei meinen geilen... Drohnen. Oder? Elektromagnetische Störung jetzt. Wieso? Ach, ich... ich. Doch, ich habe tatsächlich einen Roboter erwischt. Autsch. <lacht> äh, kurz nachladen hier. Wir, das müssten hier lang, wenn es sich so aufgeht. Oh ne. Also wir sind auf jeden Fall problematisch. hast du nicht drauf? Ja, aber auch. Verdammt. Ganz ruhig, Hendrix. Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. An die ganzen Krähen, die wir sehen? Hä? Das ist normal. Der Schacht direkt vor uns. Zumindest konnten wir sie überraschen. Beiden Ebenen. ausschwärmen. Ich brauche nicht mal wirklich eine Zielerfassung, von wegen ich brauche Ziele. Wer braucht schon Ziele im Leben? Ich töte einfach alle so wie ich will. Ja, okay, ich bin zu weit nach vorne gerannt. Komme ich im Lüfter wieder raus? Jawohl. Das ist voll heftig. Einfach mal bam. Feinde auf beiden Ebenen. Auswärmen. Kann das sein, dass ich gerade random irgendeinen Roboter erwischt habe? Scheiß haben die. Coole Rüstung, aber nein. Mach ich. Extra für dich. Hä? Wie wäre es, wenn du aufhörst, vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix. Wir sind sowas von am Arsch. ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Ich fände es cool, wenn es am Ende einfach so, ich lege alle Technik ab und auf die gute Hand, alte Art holen wir den. Das finde ich cool. Scheiße. Wird aber nicht passieren. Kann er. Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber. <lacht> Ich merke gerade, ich habe letztes Mal voll scheiße, ich habe mal gesagt, Raben und Elstern, aber ich meinte nicht Krähen, weil ich habe gerade überlegt, weil Raven und Chorus ist ja dasselbe, ist ja wie Björns Raben und Krähen, nicht, nicht Elstern, voll kacke. Kommen wir jetzt nur da durch? Dann ist es okay. Die kommen nicht nur von da. Doch kommt. Ich hasse diese Kacke. Lieutenant Kalil, das Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Ich lade nach. ab. Sorry, das Geld ist zu wichtig hier. Auch wenn es voll billig ist, sage ich selbst. <lacht> Das Problem ist halt, dass sich Feinde nicht verstecken können, weil so ein Impuls erwischt die halt trotzdem. Ich hab wieder vier gedrückt. Ich bin ein Idiot. Ich räume einfach mal die halbe Armee aus, die uns hier erwartet. Voll heftig. Der Laden fährt rauf in den 90. Stock. Er fährt zum Inhaftierungsbereich. Okay. Aber oh, der Laden fährt hoch. Die armen Schweine. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Wir glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In sechs Monaten erleben sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Oh, ich wollte gerade die Lampe abschießen und gucken, wir ob's geht. Wohl raus. Wo sind wir? Kurz vor dem Ab zum Dach führt nach draußen. Alles klar. Ich muss kurz die Waffe nachladen, wenn ich schon da kann. Folgt der Markierung. Sie führt direkt zum Zellenblock. Keller muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Guter Versuch. Ach, die kakra räder ja. Geh kacken. Scheiß ran. Mich interessiert, wie lange es noch geht, bis wir dieser Gedankenkontrolle nicht mehr mitmachen. Weil momentan ist es recht heftig für uns. Nein, habt ihr nicht, ihr seid tot. Ich war kurz, ich heile ich heil mich mal eben. Ich hätte ja ein Wand. Äh, ich kann ja sowas. Ich ver okay, das ist geil in der Kombination. Ich vergesse es immer, dass ich das kann. Okay, das ist wie. Also die Kombi ist echt cool. Verreckt alle. So, mal alle wegnehmen. Ich glaube, das Ding hat wirklich ein... Ich habe ein Hauptziel und ein Radius, wie bei den... Nein, die Roboter explodieren und zünden die anderen mit. Ne, ich habe ein, ein Hauptziel und ein Radius um das Hauptziel herum, das die anderen auch betrifft dann. Weil es ist ja ein Impuls, also eine Welle. Habe ich eine muni gerade, bevor ich nachlade? Ja, komm, in der Zeit, bis ich suche, habe ich auch nachgeladen. Der Eingang liegt ganz vor euch. Toll. Ich lasse die Munitionskiste, bis keine Gegner mehr kommen. Das sieht sauber aus. Ich hey, schlecht hat beides überlebt, eine Granate und diesen Impuls. Held Ja, mach du noch. Ein paar Sekunden noch. Ja, ja. Alles gut. Hinter uns, hinter uns. Das sind Geschütze. Irgendwo ist noch mal eins. Weil ich habe zwei rote Kräuter. Da ist noch eins. Links. Ah ne, das schießt auf Hendrix. Da vorne rechts ist dann. Das war eine 50-50 Chance. Geht's. Taylor. Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. schon. Du kennst mich. Hendrix. Ja. Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was zu, was ist denn sicher? Was soll das heißen? John? John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Sie explodieren gleich. Ich wusste, doch, dass das eine Scheibe ist. Falsche Taste Hui, Ich kann das unbegrenzt lange Ah nein, noch doch nicht Den vereisten Wald. Ich wusste es. Das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Ich wusste es. Er kontrolliert uns. Weil dank ihm sehen wir das. die Range reicht ich finde dieses platzen hat so ein beruhigendes Geräusch irgendwie so ein schön tiefes irgendwie mag ich das ich weiß ich bin sehr komisch aber ist okay mal die Trümmer zu beseitigen. Äh. So. Wir müssen hier nur so viel, dass wir rauskommen, ne? Oh, so gezogen, abgebrochen. Störungen wurde kompromittiert. Wir haben die Verbindung verloren. Er wurde vom NRC gefangen genommen. Wir versuchen ihn zu finden. Hey, wir müssen Khalil helfen. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ich weiß, aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir ihn. Okay. Ja, hoffe ich doch. Ach, jetzt plötzlich. Vorhin waren das noch 10 Minuten. Vor 3 Minuten. Okay, ja gut, ja. Fuck off. Okay. Scheiße. Kane, wie viel Zeit noch bis zum Sandsturm? Maximal fünf Minuten. Beeilung. Es dauert nicht mehr lange. So. Wie mal eine Drohne reicht, um alle auszuschalten. Bam. Taylor! Das ist jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand. Was ist das, John? Was ist der vereiste Wald? Ich dachte, wir wissen, was der vereiste Wald ist. Ein Ort, den wir brauchen, damit die Leute, die hier Tests machen, Ruhe finden können. Damit sie nicht durchdrehen. Ich dachte, das ist das. Ich dachte, das wissen wir. Aber vielleicht kommt da noch mehr raus. Es kann sein, dass da noch mehr dahinter steckt. Wir werden es rausfinden. Ist die Infektion. Taylors Geist überlädt sich. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu! Kämpf dagegen an! Bleib bei mir! Hey, wir müssen weiter. Hendrix, bist du noch bei mir? Bist du noch da? Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Ja, wir, wir machen mal eine, eine, eine, eine Folgenende. Eine Pause wollte ich sagen, aber ja, nee, wir beenden die Folge. Nachher geht's weiter. Nachher wahrscheinlich die letzte Folge direkt durch. Ja. Ich bedanke mich für's Zuschauen, auf euch hat's gefallen. Wir haben jetzt sehr viel gelernt, jetzt kommt es noch darauf an, wie es weitergeht. Danke für's Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Cheerio!